Wir sehen natürlich in anderen Ländern gibt es große Konzerne, die Technologie vorantreiben und den Zug haben wir leider in Europa so ein bisschen verpasst. Es gibt wenig Technologiekonzerne noch in Europa, die wirklich treibend sind und viel Innovation machen. <Sie> Musik Ich lebe gerne in Europa, basierend auf den europäischen Werten. Und ich glaube, wir leben hier in einer Wohlstandsgesellschaft, die zum großen Teil auf der Technologie basiert, die wir in Europa entwickelt haben. Und wenn ich in die Zukunft gucke und auch an die zukünftigen Generationen denke, glaube ich, ist es wichtig, dass wir sicherstellen, dass diese Technologie eben auch dann in Zukunft noch in Europa vorhanden ist. Und das ist was, was nicht trivial ist. Ich glaube, wo wir in Europa extrem stark sind, ist, dass wir wirklich Top-Leute, Top-Universitäten, Top-Wissenschaft haben. Und dadurch kreieren wir auch viele Startups. Also die Anzahl der Deep-Tech-Startups ist sehr, sehr hoch in Europa. Und für die gibt es auch Geld. Wo es dann so ein bisschen hakt, ist eben diese Startups groß zu machen. Also wirklich Firmen wie SpaceX oder Google oder so ähm, aus diesem Kaliber ähm, zu erzeugen. Und da, glaube ich, stehen wir uns so ein bisschen selber noch im Weg, eben aufgrund der vielen Mitgliedstaaten, weil es nicht genug Kapital gibt, was bereit ist, auch in, in diese Technologien zu investieren. Und da gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber da arbeiten wir dran und ich bin zuversichtlich, dass wir auch das Problem lösen werden. Wir als, ähm, als Firma sind auch ähm, sehr, sehr stark aus der Wissenschaft ähm, kommend. Also sehr viele unserer Mitarbeiter haben einen Doktortitel in Physik, Mathematik oder Computerwissenschaften. Und in der Wissenschaft ist es eh schon so, dass man international sehr stark zusammenarbeitet. Da gibt es wenig Grenzen und das finde ich eigentlich schön. Und ähm, das ist natürlich auch wichtig in der, in der Zukunft meiner Meinung nach. Ähm, wenn es darum geht, dass man global äh, Lösungen findet, ähm, muss man irgendwie Grenzen brechen, auch Grenzen in den Köpfen brechen. Und das funktioniert eben über Kommunikation meiner Meinung nach. Dass man irgendwie Wertesysteme teilt. Und ich glaube, das ist was, was uns in Europa stark macht. Wir lernen gerade zusammenzuarbeiten. Natürlich ist es nicht leicht mit, äh, mit allen äh, Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aber ich glaube, es ist ein Lernprozess, den wir machen. Und auch wenn es darum geht, Firmen, Start-ups oder, oder andere Firmen groß zu machen in Europa, sind wir auf einem guten Weg. Wir sehen uns sehr stark als europäische Firma. Wir haben in Finnland angefangen. Der Grund, in Finnland anzufangen, war sehr, sehr stark darauf beruht, dass es in Finnland eine Top-Infrastruktur gibt. Also wenn man Computer oder Prozessoren baut, dann muss man eben eine Fertigungslinie haben. Ansonsten braucht man erstmal mal 200 Millionen Euro, um die ganzen Geräte zu kaufen, um die Chips zu produzieren. Und das kriegt man in der Regel nicht. Natürlich von Investoren. Das heißt, wir waren in Finnland in der glücklichen Lage, dass es da eine Fertigungslinie gibt, die vom Staat geführt wird und wo der Staat uns Zugriff drauf gegeben hat. Und das hat uns im Prinzip ist überhaupt ermöglicht, die Firma zu gründen. Aber dann Finnland ist natürlich auf globaler Ebene ein relativ kleines Land. Und es war eigentlich von Anfang an klar, dass wenn das Ganze fliegen soll, also wenn man wirklich hochskalieren möchte, dann muss man größer denken als, als Finnland. Und natürlich der erste Schritt ist das, dass man in Richtung Zentraleuropa geht. Und wir hatten immer schon sehr, sehr starke Verbindungen natürlich zu Deutschland. Mein, mein Hintergrund als einer der Gründer, aber auch unsere Kapitalgeber äh, kommen zum großen Teil aus Deutschland. Darum war Deutschland so der erste natürliche Schritt. Und wir haben mittlerweile im Büro in München mit über 50 Mitarbeitern. Und aber mittlerweile auch in Paris und in Spanien äh, bauen wir Standorte auf. Wir gehen überall dahin, ein bisschen, wo die Talente sind. Das ist äh, ganz, ganz wichtig, weil es eine Knappheit gibt an, an guten Leuten auf dem Gebiet. Wir schaffen es, viele Talente aus den USA oder auch aus äh, Asien anzuziehen, nach Europa zurückzukehren. Das sind in der Regel Leute, die hier aufgewachsen sind, die haben dann ihre wissenschaftliche Karriere anderswo gemacht und sind oft an einem Punkt ihres Lebens, wo sie eine Familie zum Beispiel gründen wollen und sagen sich dann, okay, ich will, dass meine Kinder in Europa aufwachsen und vielleicht nicht in irgendeinem 20 Quadratmeter Apartment in irgendeiner Megacity in Asien oder so. Und das, glaube ich, können wir hier bieten, den Lebensstandard und ein gewisses Wertesystem, wo die Leute gerne leben und wo die Leute gerne arbeiten. Also wenn man eine Firma aufbaut, gerade eine Hardware-Firma, braucht man viel Kapital. Und das ist manchmal schon noch eine Schwierigkeit, gerade in Europa. Und es gibt natürlich diverse Beispiele, wo Firmen das Kapital nicht mehr in Europa finden und dann zum Beispiel in die USA gehen, zum Großteil ins Silicon Valley, wo es in dem Sinne etwas einfacher ist. Wir waren bis jetzt in der glücklichen Lage, dass wir diesen Schritt nicht gehen mussten, sondern wir waren in der Lage, das Kapital hier vor Ort zu finden. Aber wie gesagt, das war auch ein Zusammenspiel aus Privatinvestoren natürlich, die einen großen Teil des Risikos getragen haben, aber dann auch aus aus öffentlichen Fördermitteln und da auch von der von der Bundesregierung haben wir extrem viel Unterstützung bekommen also wir sind sehr aktiv in vielen Förderprogrammen äh, der Bundesregierung und ich glaube dieses Zusammenspiel äh, das braucht es aus der öffentlichen Hand und von privaten Kapitalgebern ich gebe da ganz oft ähm, das Beispiel von SpaceX eine relativ erfolgreiche Firma aus den USA äh, die im Prinzip fast alle der ersten Aufträge waren Aufträge äh, von NASA also einem öffentlich äh, geförderten Institut und diese Aufträge die ziehen dann aber weiteres Privat Privatkapital natürlich mit sich und dann irgendwann auch private Aufträge aus der Wirtschaft. Und ich glaube, dieses Modell, das müssen wir stärker leben, dass die Politik sagt, okay, wir gehen hier ins Risiko. Wir tragen das frühe Risiko, geben Aufträge an die junge, jungen Start-ups und diese Aufträge, die erlauben es dann eben, dass die Firmen wirklich wachsen können. Ich sehe im Prinzip ist so, wenn man Deutschland und Finnland miteinander vergleicht, dass Deutschland sehr, sehr viel mehr Ressourcen hat. Es gibt einfach größere Budgets. Das mag erstmal positiv klingen, das kann aber eigentlich auch ein Nachteil sein, weil man kommt dann oft in so eine Situation, wo man ein Gießkannenprinzip anwendet und quasi allen so ein bisschen was gibt. Und was man damit ähm, natürlich erreicht, ist, dass man eine gewisse Gleichheit oder vielleicht auch Gerechtigkeit schafft zwischen den Standorten und den Regionen. Was man aber ein bisschen verpasst, ist es, große Leuchtturmprojekte zu erzeugen, die internationale Strahlkraft haben, die vielleicht auch Top-Talente wieder zurückbringen. Und ähm, in Finnland ist es ebenso dadurch, dass die eher eine Knappheit auch an Ressourcen haben müssen, die sich für gewisse Technologien entscheiden, haben sich vor einiger Zeit für Quantentechnologien als eines dieser Leuchtturmtechnologien entschieden. Und natürlich ja, profitieren jetzt davon, dass Quantentechnologien auch wirklich ähm, im Moment ein sehr, sehr starkes Interesse wiederfinden. Natürlich hätte diese Wette auch nach hinten losgehen können. Ähm, aber das ist so ein bisschen der Unterschied und das ist was, was ich in Deutschland so ein bisschen vermisse, einfach den Mut zu sagen, okay, hier bei dieser Technologie gehen wir jetzt mal all in. Vielleicht scheitern wir, okay, dann war es so, ähm, aber wenigstens haben wir die Chance, dass wenn es klappt, dass wir dann was ganz, ganz Großes bauen und da müssen halt alle an einem Strang ziehen. Und wie gesagt, das ist dieser Lernprozess auch, glaube ich, den wir gerade in Europa und auch in Deutschland ähm, erleben, dass wir in gewissen Dingen besser zusammenarbeiten zusammenarbeiten müssen als immer gegeneinander. Das ist so auch was, was ich erlebe jetzt, wenn ich wieder Finnland und Deutschland vergleiche. In Deutschland gibt es eben viele regionale Projekte und die arbeiten dann oft ein bisschen so gegeneinander, weil alle denken, okay, es ist wichtig, dass mein lokales Projekt groß wird und vielleicht nicht die anderen und das ist glaube ich meiner Meinung nach die falsche Denke, weil in allen diesen Technologien, die sind so disruptiv, dass wenn die wirklich fliegen, dann ist der Kuchen groß genug für alle. Da muss man sich keine Sorgen machen, da bleibt für alle was übrig, aber das ist so ein bisschen, glaube ich, die Blockade in unseren Köpfen, dass wir denken, wenn der ein bisschen mehr kriegt, dann kriege ich ja ein bisschen weniger und ich glaube, das ist falsch. Die Denke müsste sein, wenn der mehr kriegt, dann wird der Kuchen so viel größer, dann kriege ich auch mehr. Und diese Denke, glaube ich, die müssen wir stärker leben.